Ich leite ein Team, das sich mit der Beratung beschäftigt, mit der Beratung von Menschen, die sich engagieren wollen oder bereits engagieren in der Entwicklungszusammenarbeit mit denen wir gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, wie man sich gut engagiert oder wo man auch für sein Engagement eine Förderung oder ein geeignetes Programm findet. Ich denke, der Hintergrund der Gründung ist ein ganz einfacher, nämlich eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen für eine solche Beratung, für die Beratung von interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern, denn das hat es bislang nicht gegeben in Deutschland. Jede Organisation in der Entwicklungszusammenarbeit hat eine eigene Beratung natürlich, aber eine übergeordnete Stelle, die so eine Art Wegweiserfunktion hat, was es da alles gibt und was man machen kann, hat es bislang noch nicht gegeben. Wir beraten nicht nur zu den Programmen, die die Engagement Global selber bietet, sondern auch zu Programmen von anderen. Das ist uns auch ganz wichtig und da vernetzen wir auch sehr viel. Also wir bringen Leute, die eine Idee haben, eine Vorstellung in Verbindung zum Beispiel mit Organisationen, die sowas schon erfolgreich durchführen, damit sie da mitarbeiten können. Mein Tipp wäre immer, suchen Sie sich Mitstreiter. Ähm, sich alleine zu engagieren ist Ermüdend. Es ist sehr viel lustiger und gewinnbringender, es mit anderen zu tun. Und natürlich ist es auch immer gut zu gucken, wen gibt es schon in dem Feld, in dem ich tätig werden möchte. Was gibt es da für Erfahrungen, was kann ich davon lernen und wo kann ich mittun? Initiativen, Vereine freuen sich immer sehr über engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und wir könnten ihnen da sicherlich auch Möglichkeiten aufzeigen, wo sie sich dann engagieren können.